Es gibt in Lime Survey einen sogenannten Fragenindex. Damit können die Befragten zwischen den verschiedenen Fragengruppen im Fragebogen hin und her springen. Das sieht hier folgendermaßen aus. Auf Deutsch heißt es Fragenindex, das steht immer hier oben rechts in der Umfrage. Und damit können die Befragten, wie gesagt, zwischen den Fragengruppen beliebig hin und her springen. Okay, erstmal die Frage, wann ist eigentlich so ein Fragenindex sinnvoll? Eigentlich nur bei sehr langen Umfragen, wenn man den Leuten ermöglichen möchte, eben hin und her zu springen, weil sie ganz am Anfang vielleicht noch eine Frage nicht beantwortet haben, aber schon sehr viel weiter in der Umfrage fortgeschritten sind. Deshalb erstmal der Tipp, manchmal reicht es auch aus, einfach hier die Rückwärtsnavigation zuzulassen. Dann haben die Befragten eben die Möglichkeit, immer in der Umfrage nach vorne zu gehen oder auch rückwärts. Das reicht meistens schon aus. Wenn man aber, wie gesagt, eine sehr lange Umfrage hat, wo man den Leuten das nicht zumuten möchte, sich da tausendmal immer wieder zurück zu klicken, dann hat man eben die Möglichkeit, mit diesem Fragenindex auch wirklich springen zu erlauben. Wie kann ich den einschalten? Das ist auch hier bei den Einstellungen bin ich hier und dann Präsentation. Und dann findet man hier Zeige Zeigefragenindex erlaube springen. Die Voreinstellung ist meistens, dass das deaktiviert ist. Wie ich das eben gezeigt habe, war das vollständig. Dann gibt es noch hier die Möglichkeit, auf Inkrementell das zu stellen. Das bedeutet, dass die Befragten die Umfrage erstmal ganz normal durchlaufen und dann zu allen Fragen zurückspringen können, auf denen sie schon waren, beziehungsweise Fragengruppen. Sie können aber nicht die Umfrage starten und dann irgendwie gleich zur letzten Frageseite springen. Das möchte man ja vielleicht nicht, damit die Leute das nicht alles überspringen können. Das ist also mit diesem Inkrementell gemeint. Soweit als kleiner Einblick in den Fragenindex.